Also ich stehe hier gerade mit Tim von den Rocket Beans, denn die sind natürlich auch auf der Dreamhack unterwegs. Hallo! Hallo! Ja, ähm, dann sag doch mal, ist es, wie gefällt es dir denn so allgemein bis jetzt hier auf der Dreamhack? Also, mir gefällt es eigentlich echt gut, weil ich finde es ist sehr familiär. Also es ist sehr schön klein alles. Also Es ist nur eine Halle, es ist überschaubar, du hast nicht so die ewig langen Wege. Du kommst einfach von A nach B. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal zu Daniel gucken will, wie der pokert, so, dann muss ich halt eigentlich nur einmal durch die Halle laufen. Anstatt also bei der Gamescom irgendwie über fünf Hallen und tausend Gänge und so. Also wo wir bei der Gamescom waren, hatten wir halt immer so lange Wege, weil das eine in Halle 10 war und das andere irgendwie in Halle 5 und dann musste man immer die ganze Zeit so hin und her laufen. Und hier ist es alles eher näher beieinander und es ist auch nicht so voll auf den Gängen, man kann mal was zocken und so. Also es ist eigentlich, ja, ich finde es sehr viel entspannter. So ein bisschen das Gefühl, was ich auch bei der E3 hatte, wo es auch alles so ein bisschen kleiner war und weniger Leute und so. Ich fand das echt cool. Okay, also praktisch nicht so überlaufen. Schönere Stimmung kann man sagen. Ähm, äh, wie ist denn das bei dir persönlich? Bist du auch ein E-Sport-Begeisterter oder ist für dich eher ein normales Zocken, was dich begeistert? Oder wie sieht das aus? Ja, also jetzt persönlich spielen so auf dem Level mache ich nicht. Also, ich hatte es mal probiert mit Battlefield Bad Comedy 2, aber. Ich weiß nicht, musst, du musst halt so ein Level die ganze Zeit oben halten. Das ist einfach derbe viel Zeit, die ich irgendwie nicht habe, so, um das halt auf dem Level aufrecht zu erhalten. und wenn man dann halt auch immer gegen so gute Leute spielt, dann fange ich mich immer mega darauf, darüber ab, dass die halt besser sind. <lacht> ähm, deswegen also spielen selber nicht, aber gucken dann schon mal. Es sind halt Ich, ich gucke jetzt nicht so die mega großen Titel wie LOL oder so oder Starcraft, sondern ich, mich interessieren eher so Sachen wie, äh, wie zum Beispiel Smash Brothers. Das sind so Sachen, halt die ich gucke. Okay, ähm, Thema Smash Brothers. Bist du allgemein ein Beat'em up fan oder ist es jetzt gerade direkt Smash Brothers, was dich interessiert? Ja, also ich spiele Beat'em Ups auf jeden Fall gerne so. Ich, bei Beat Beat'em Ups ist es halt auch immer so, da musst du viel Arbeit reinstecken, damit du da richtig gut bist. Ähm, und ich habe mich da schon früh eigentlich irgendwie auf, auf Smash Bros. so ein bisschen konzentriert, weil ich das irgendwie vom Gameplay dann doch irgendwie positiv anders fand als die anderen Fighting Games. Ähm, deswegen, ja, also ich, also ich spiele viele Fighting Games gerne, aber bei Smash Bros. bin ich auf jeden Fall am meisten unterwegs. Alles klar, sehr schön. Ähm dann noch eine letzte Frage, und zwar, wie gefällt dir denn Leipzig so allgemein, jetzt abgesehen von der DreamHack? Leipzig finde ich super, also ich war ja auch schon oft, ich komme ja selber jetzt aus Sachsen-Anhalt halt, das ist auch nicht so weit natürlich und da geht man öfter mal nach Leipzig, wenn man mal Städtetrip machen will oder mal zum Einkaufen und so. Und ich finde Leipzig ist cool, es sieht sehr sehr metropolisch aus, so. auch so der, der Hauptbahnhof ist halt schön und die ganze Umgebung da und auch die Einkaufsstraßen so ist es halt, hat sehr viel von, ja so was auch Hamburg oder so oder die großen Städte halt haben, so vom, vom Look her, wenn man so in der Innenstadt ist. Ähm, äh, und ja, es gibt viele coole Sachen in Leipzig auf jeden Fall, nette Leute, coole Sachen zum Weggehen abends und so, ich bin es auch schade, ich fand es immer cool nach Leipzig zu kommen, bei der Games Convention damals noch bei den Zeiten. Ich äh, muss auch sagen, dass mir jetzt, wo ich hier in den Messehallen noch wieder bin, also man kriegt so ein bisschen Heimweh so, äh, weil es war damals immer cool. Also ich fand es auch immer eigentlich irgendwie noch cooler, die Zeit, in, wo es noch in Leipzig war, als jetzt in Köln. Das hört man als Leipziger natürlich gern. <lacht> ähm, ja, dann vielen Dank für das nette Interview. Zum Abschluss hast du vielleicht noch ein paar nette Worte über Leipzig E-Sports übrig? Leipzig Esports, die sind die krassesten. Nehmt euch in Acht vor ihren Kugeln, denn sie werden euch treffen in den Kopf.